oben rechts geht und dann seht ihr auch ähm, ihr seid jetzt in eurem profil und ganz prominent seht ihr auch dann den Knopf deine Kurse ihr geht dann drauf und dann seht ihr erstmal hm, keine Kurse vorhanden das ist ganz normal ähm, wenn ihr euch das erste mal angemeldet habt dann müsst ihr erstmal äh, die Kurse finden die für euch dann quasi auch hinterlegt wurden. Genau das Gleiche machen dann auch eure Teilnehmer, Kursteilnehmer. Ihr geht bitte nur beim ersten Mal auf die Startseite und dann seht ihr auch die Sprachschule, eure Sprachschule XY und das ist auch schon der Name von der Lehrperson. Ich klicke dann drauf und sehe, hier ist gerade ein Kurs. Dieser Kurs heißt Netzwerk A1. Ich klicke drauf und dann sehe ich zwei Einschreibemethoden für Teilnehmer und für Teilnehmerinnen und für Trainer und Trainerinnen. Ähm, hier müsst ihr euer Passwort angeben. So, das habe ich jetzt getan. Und schreibe mich dann auch ein. So, dann sehe ich sofort den Kurs, äh, den ich dann quasi auch leite. Ähm, wir schauen uns erst mal den Kurs an. Ähm, genau, als erstes seht ihr dann auch nützliche Portale und Apps, die für die Niveaustufe A1 bestimmt sind. Uh, hier sind mehrere Links hinterlegt, die ihr auch gerne uh, euch alle anschauen könnt. Zum Beispiel hier Harry, Gefangen in der Zeit. Das ist uh, ein Angebot von der Deutschen Welle. Und hier seht ihr auch die Seite von der Deutschen Welle, die ist eingebettet, äh, dazu kommen wir noch später. Ähm, wenn ihr nicht diese kleine Ansicht haben wollt, sondern die komplette als neue Seite quasi öffnen, dann könnt ihr auf den Link gehen. So, ähm, wir gehen mal zurück und hier seht ihr auch, hm, das ist so komisch grau, warum? Das liegt daran, dass die Teilnehmerin das nicht sehen können. Das sind quasi Tipps und Tricks für die Lehrkräfte, äh, vielleicht welche Spiele sie noch benutzen könnten oder welche andere Online-Ressourcen und ähm, ich zeige euch dann später, wie ihr das dann auch verbergen könnt. So, jetzt allgemein zum Aufbau, wie ihr seht, der ganze Inhalt von dem Kurs ist Kapit in Kapitel aufgebaut und ähm, sie sind immer so die Kurse sind immer so aufgebaut, dass ähm, das Erste, was man quasi sieht, die, sind dann die Vokabeln, die für diese Niveaustufe dann auch, ähm, also für diesen, für diese Lektion und für diese Niveaustufe dann auch relevant äh, wären. Ähm, diese Vokabeln findet man auch im Arbeitsbuch nach jeder Lektion. Und äh, diese Vokabeln wurden jetzt mit Hilfe von Quizlet hinterlegt. Quizlet ist eine App, die man unter anderem kostenlos benutzen kann. Das bedeutet, eure Teilnehmende müssen kein Geld dafür bezahlen und man kann es entweder hier in der Webansicht benutzen, wie zum Beispiel der Winter und man sucht dann nach dem passenden Wort und ähm, schon im Voraus kann ich euch sagen, dass die Vokabeln auf der Niveaustufe A1 und A2 zweisprachig sind. Das bedeutet Deutsch und Englisch. Ab B1 ähm, sind alle Vokabeln dann Deutsch-Deutsch. So, äh, wie gesagt, äh, die Teilnehmen können entweder hier äh, damit spielen oder sie können den Link benutzen, dann öffnet sich die Seite von Quizlet auf. Äh, ihr könnt übrigens, wenn ihr das ähm, anders hinterlegen wollt, so wie zweisprachig, zum Beispiel ähm, Deutsch-Spanisch oder Deutsch-Russisch, könnt ihr gerne auch diese Quiz ähm, kopieren und sie dann äh, in die jeweilige Sprache übersetzen. So, ähm, Genau, es gibt aber auch viele andere Sachen, die man noch entdecken könnte und zwar ähm, hier sehen wir sowas wie zum Beispiel Fragearten und an diesem Zeichen sehen wir, dass das auch ein Dokument ist und ähm, das, ist, das sind dann auch Materialien, die zu diesem Kapitel passen, weil in diesem Kapitel dann das thematisiert wird. Und ähm, dann sehen wir noch ähm, andere schöne Sachen, also zum Beispiel hier diese Blogbeiträge. Ähm, hier können die Teilnehmer miteinander kommunizieren, äh, in diesem Fall über die Jahreszeiten. Und jeder Teilnehmer kann dann ein neues Thema hinzufügen und die anderen können dann Kommentare dazu schreiben. Oder sie können dann gleich miteinander chatten, wie zum Beispiel hier. So, äh, das waren die kommunikativen Aufgaben. Äh, dann gibt es auch ähm, andere Arten von Aufgaben, wie zum Beispiel hier das ist eine interaktive Übung äh, bei der man das Hörverstehen trainiert ähm, oder ähm, genau also es gibt dann auch ähm, sowas wie Plakate oder auch Kapiteltests damit die lernenden sich entweder selbst äh, testen können oder die lehrkraft kann das auch gerne benutzen so ähm, dann seht ihr auch äh, manchmal so ein schönes bild und ähm, einen kurzen text dazu und hier zum beispiel ist es der link zur äh, deutschen welle zum äh, portal radio d wenn ich drauf drücke, dann seht ihr auch, ähm, dass man gleich, dass sich gleich die Webseite von der Deutschen Welle öffnet und dass man hier so eine Art Podcast hören kann. Ähm, und darunter gibt es dann auch noch einen Hinweis für die Lehrkräfte, wie sie ihr ähm, Unterricht noch vielleicht ein bisschen auflockern können und äh, Genau, also ein paar Tipps. So, jetzt äh, nehmen wir mal an, äh, ja, ich bin damit eigentlich schon ziemlich zufrieden. Ich möchte aber gerne noch ein paar Sachen ändern. Könnt ihr gerne machen. Das ist einfach nur ein Template. Dafür gehe ich ganz nach oben rechts und muss das Bearbeiten erstmal einschalten. Dann kann ich wieder zu der äh, Lektion gehen oder zum Kapitel, den ich dann auch ändern möchte. Sagen wir mal, okay, also ähm, diese Übung hat mir nicht gut gefallen, oder ich finde, dass ähm, sie dass die Teilnehmer sie vielleicht ohne mich lieber nicht machen sollten. Dann kann ich sie entweder erstmal verbergen. Dann sieht man auch diesen Hinweis, dass die Teilnehmer ähm, diese Materialien nicht sehen können oder ich kann das sogar löschen wenn es mir nicht gefällt, wenn ich aber noch etwas äh, dazu hinzufügen möchte, dann gehe ich hier rechts auf Material oder Aktivität anlegen. Ganz oben sind erstmal aktivitäten. Es sind ähm, so einige Aktivitäten. Ihr könnt euch gerne dann ein bisschen durchklicken und schauen welche da sind, wie zum Beispiel eine Wiki anlegen. Oder ganz unten sieht man dann auch, wie man die Materialien hinzufügen kann. Wir fangen mal erstmal mit einer Datei an. Ich möchte erstmal eine Datei hinzufügen. Und mein Tipp für euch ist, bitte alles in PDF-Format, weil man das am einfachsten dann darstellen kann. Dann kann man hier erstmal den Namen für die Datei schreiben. Zum Beispiel ne? <lacht> Müll. Ähm, hier kann man noch eine weitere Beschreibung dafür schreiben, die man dann auch sehen kann und dann kann man hier auch ähm, die Datei auswählen, die man dann äh, hinzufügen möchte und ich möchte zum Beispiel hier ein ähm, Arbeitsblatt hinzufügen genau und dann fragt er mich wer der autor ist und unter welcher lizenz ich das äh, veröffentlichen möchte zum thema lizenzen ähm, wird es noch ein extra video geben ähm, genau also man kann erstmal etwas äh, auswählen und dann datei hochladen und dann ganz wichtig bei der darstellung äh, Lieber einbetten benutzen, dann sieht man quasi dieses Material gleich in der Oberfläche. Dann auf Speichern und, Einze und Anzeigen und dann sieht man auch gleich das Material ganz schön. Und äh, genau, also das haben wir jetzt schon mal gemacht. Dann gehen wir mal zurück und hier ist es. Ja, dann sage ich, nee, hat mir doch nicht gefallen, ähm, kann ich dann jederzeit natürlich auch löschen. So, dann äh, möchte ich euch zeigen, wie man einen Link äh, hier hinzufügen kann, Link oder URL. Und diesen Link könnt ihr auch gerne einbetten. Ähm, zum Beispiel, ich möchte ein Material hinzufügen, wie Rike und ihre Welt heißt. Und dann fragt er mich nach der externen URL. Ähm, ihr könnt dann zum Beispiel, wie hier, habe ich ähm, eine äh, Sammlung von Materialien gefunden von den Schulenpartner der Zukunft, also PASCH-Netzwerk. Und hier kann man unter anderem dann auch die Audiodateien hören. Äh, das würde ich gerne einbetten. Dafür äh, kopiere ich einfach den Link von dieser Webseite und stelle ihn hier ein. Und ähm, an dieser Stelle würde ich auch euch sagen, dass ihr am besten... Ähm, Hinterlegt ihr den Link auch nochmal in der Beschreibung äh, und dann müsst ihr den Link erstmal aus äh, auswählen und hier nochmal Link eingeben und in einem neuen Fenster öffnen, falls äh, das Handy oder ähm, das Endgerät, das die Spra Schach Sprachschüler benutzen, äh, das nicht öffnen kann, dass man dann einen direkten Link nochmal hat. Und bei der Darstellung sage ich dann bitte einbetten. So, dann schauen wir mal an. Speichern und anzeigen. Und die Einbettung ist quasi das, was ihr hier seht. Das ist die Seite, die ich vorher gesehen habe, aber halt etwas kleiner. Und äh, man kann hier aber trotzdem alle Audiodateien hören. Und hier habe ich noch den Link zu der Quelle. Ähm, an der Stelle möchte ich aber sagen, dass nicht alle Webseiten es zulassen, dass man hier einen Link, äh, dass man die Materialien so einbettet. Also wenn ihr hier nur, ähm, ja, nur einen weißen Hintergrund habt, dann äh, liegt es nicht an dem System, sondern an der Webseite. Das bedeutet, äh, dass sie einfach nicht eingebettet werden kann oder darf. Genau, äh, so, dann haben wir hier mit euch auch schon einen Link, ähm, eine URL hinterlegt. Und als nächstes ähm, wollte ich euch zeigen noch, wie man so ein Textfeld wie zum Beispiel das hier oder das hier hinzufügen kann. Äh, dann gehe ich wieder auf Material oder Aktivität anlegen, scrolle ganz nach unten und hier sehe ich ein Textfeld oder sogar eine Textseite. Ein Textfeld ist etwas praktischer, meiner Meinung nach, deswegen drücke ich dann drauf. Und hier kann ich einfach nur einen Text schreiben. Ich kann aber auch ein Bild hinzufügen und ein Video hinzufügen. Zum Beispiel hier, wenn ich ein Bild hinzufügen kann äh, möchte, dann kann ich auch äh, unter meinen Dateien suchen. Wenn ich welche habe, hier habe ich noch nichts, weil ich ja neu bin. Dann kann ich eine einfach nur eine Datei auswählen und dann auch hochladen. Dann fragt er mich, wie groß die Datei sein darf. Es empfiehlt sich am besten die Größe nicht mehr als 200 Pixel, weil das dann sonst zu groß ist. Und äh, hier könnte noch eine Beschreibung äh, für jemanden hinterlassen, der das Bild nicht sehen kann. Und äh, das ist sehr wichtig für die Menschen, die zum Beispiel schlecht sehen können. Und ich schreibe dann einfach nur Wasser, sichere das Bild und dann sehe ich das auch schon hier. Ich kann auch gerne dieses Bild äh, mit, mit ähm, einem Link versehen. Also zum Beispiel den Link, den ich davor hatte, dann wenn man auf dieses Bild drückt, dann äh, kann man quasi eine andere Seite öffnen. Ähm, genauso kann ich auch ein Video hinzufügen und hier habe ich zum Beispiel mir ein Video ausgesucht vom Huber Verlag, er hat mir gut gefallen. Dann Klicke ich auf Teilen, Kopieren, dann habe ich den Link einmal für mich kopiert. Dann kann ich hier auch ähm, auf das Videosymbol drücken, nochmal auf Video. Hier füge ich äh, meinen Link hinzu, sage Medien hinzufügen und da sehe ich schon das Video. Dann gehe ich auf Speichern und zum Kurs. Und was sehe ich dann? Genau das, was ich da eigentlich auch haben wollte. Ich sehe dann ähm, Text, dann sehe ich noch ein Bild und wenn ich auf das Bild drücke, dann habe ich ja da noch einen Link hinterlegt und dann habe ich noch ein Video und das Video kann ich dann gleich hier abspielen. Genau. Und, ähm, und dann, ah, ich wollte das ja eigentlich verbergen, dann kann ich das immer äh, bearbeiten und zum Beispiel auf Verbergen drücken. Dann sehe ich gleich, die Teilnehmer können das nicht sehen. Genau. Und ähm, wenn es mir dann doch nicht mehr gefällt oder passt, dann kann ich das Ganze wieder löschen. So, dann haben wir mit euch gerade alle wichtigsten Funktionen von einem Kurs gesehen und ich freue mich sehr, dass ihr euch für unsere Kurse, äh, Online-Kurse entschieden habt und ähm, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lernen und Leben.